So Geh mal davon aus, dass wir nicht warten sollen. Das Wasser ist verstrahlt, einfach so stark. Deswegen pfeift das, weil wir halt in die Nähe vom Wasser kommen. Ja, ich bin gleich tot. Ah. Ich habe mich gerade gewundert, was auf mich gehauen. Diesmal war es die Tag. komme ich nicht rüber. Also müssen wir da rein. Weißt Na, ja, wie sagt, wir müssen zurück. Na, wie sagt er wirklich, wir müssen zurück? Also, irgendwie müssen wir da hochkommen. Ja, jedes Mal, wenn jemand schießen würde, nicht wie ein Donner. Also, warte mal. Bis hierhin muss es eigentlich stimmen, weil sonst gibt es keine anderen Wege. Wenn ich darüber gehe, komme ich nicht weiter. Also, ist das eigentlich soweit der richtige Weg? Ich hab' nicht mit dem Wasser gedacht. Was Großes ist da. Irgendwas ist da trotzdem. Und ich will nicht rausfinden was, aber wir werden es rausfinden. Das ist ein Arena-Kampf. Sie beschützt ihre Kinder! Pass auf! Holy fuck! Ich will sie ja nicht töten. Ne? Sie Rücken. Sie sind Die Folge verraten viele bei alternativen Möglichkeiten. Oder auch nicht. Ja, gut, dann. Wenn ihr da Folgen schon unterwegs muss, dann. Nein, hör auf Nasilo. So ich habe irgendwo eine Trophäe gesehen. Genau wegen diesem Bärenkampf. Nach dem Kampf, okay. Das ist mein Main Concern, dass ich den nicht retten kann, deswegen. Das nicht hängen, Meine ist. Oh. Wow. Was genau machst du? Jetzt müssen wir sie retten. hier! Gott sei Dank bist du, du noch ein hast einen oh. Freund mitgebracht. Moment, ist das... dieses Kind sollte nicht ohne Gasmaske hier draußen herumlaufen. Was zum Teufel war das? Oh, so ist es, so ist es. Ein Kind von der... Äh, Ey, äh, schwarzer... Nein, nicht erschießen, Miller! Dann bringen sie ihn weg von mir. Keine Maske. Ich hätte es wissen sollen. Der ist green, aber der da ist gelb. Sag ihm, dass ich keine Gefahr bin. Hm. Er scheint sich schnell anzupassen. Ja, das wird ihn am Leben halten. Kann ich äh, mit ihm reden, Archon? Oberst Miller, legen Sie Ihre Furcht ab. Dieses Kind ist die Zukunft. Sie brauchen nur seine Hand zu nehmen. Meine Hände sind schon voll. Ich bezweifle, dass dieses Wesen uns helfen kann. Aber sie beide können ohne mich weitermachen, bevor ich zu einer besseren Einsicht gelange und die Erde von hm. ihm befreie. Typ. Wie kann dieser. Oh, oh, ich. Ich kann seine Gedanken verstehen. Sektor kann 54. Kannst du die Gedanken von jedem hören, indem du ihn einfach nur berührst? Bei Artyom ist es anders. Wir können auch aus der Ferne miteinander reden. Er wurde vor langer Zeit adoptiert die Schwarzen haben dich verändert, damit sie uns verstehen können. Was ist hinter dieser Tür? Hast du gehört? Sie rufen dich. Ich kann es holen. Öffne sie. Das sieht aus wie eine der versiegelten Türen in D6. Ja, an der Messe. Hat auch ein starkes Schloss. Wir müssen sie aufbrechen. Was ist da? Mit Volk, Die sind dritten. Und schlafen. Unglaublich. Sieh dir das an. Sie machen einen Winterschlaf. Er ist nicht alleine. Ich muss sie wecken. Es wird Zeit, dass sie leben. Wir gehen jetzt alle dahin. Wir werden die Tür öffnen, wenn wir können. Da ist Tod In der Nähe. Überall. Aber ich muss sie wecken. Oder für immer alleine bleiben. Jetzt hör zu. Hilf uns. Dann helfen wir dir. Das werde ich. Was muss getan werden? Ich muss sie wecken. Wir müssen improvisieren. Hey, wir sind auf, ihr auf ihr also 54 FB4. Oberst, können Sie Adi. das Tor an der Stelle, wo die Gartenlinie bei D6 endet, öffnen? Haben Sie den Code? Ich habe alle Codes für D6, aber ich kann nichts versprechen. Müssen Sie aber. Er wird uns in der Polis helfen, wenn Sie es tun. Dann nehmen Sie ihn mit und erklären Sie mir alles unterwegs. Wenn ich überzeugt bin, dass er uns helfen wird, öffne ich Ihre Tür. Mir noch. Er ist nicht alleine. Er ist nicht der Letzte. Ich verstehe seine Begeisterung und seinen Wunsch, sich sofort mit den anderen zu treffen, um sie zu befreien und zu wecken. Aber er hat sich einverstanden erklärt, noch etwas zu warten. Zuerst wird er versuchen, uns zu helfen. Wenn wir das zur Konferenz schaffen, wird der Schwarze in der Lage sein, Mosqueens Gedanken für uns offenzulegen Oder sogar Korbuts Gedanken. Vielleicht kann dieser Wahnsinn aufgehalten werden. Das ist unsere letzte Chance. Okay. Wir sind an am zweitletzten Kapitel. anscheinend. Artyom, wir wussten bereits durch Khan von der Oktyaproskaya und wir haben Moskwin damit konfrontiert. Er hat nicht einmal versucht, das Gegenteil zu beweisen. Er sagte, dass es pures Glück war, dass ihr Trupp für chemische Verteidigung in der Nähe eine Übung machte und sie daher trotz einiger Opfer in der Lage waren, die Epidemie im Keim zu ersticken ansonsten hätte sie die gesamte metro ergriffen was kannst du dazu sagen selbst ich hätte das so gemacht aber oberst es war Lesnitsky, deren agent der kurz vor dem ausbruch in d6 einen virusbehälter gestohlen hat ja und außer Job gibt es keinen lebenden zeugen wer würde dem orden glauben wir haben jetzt d6 was, wenn wir diejenigen waren, die das Virus freigesetzt haben? Aber die Roten haben versucht, ins Territorium der Hanse einzubrechen. Wir könnten Moskwin... Was können wir tun? Wir sind keine Armee. Wir haben weniger als 100 Kämpfer. Ja, Moskwin hat zum Krieg gerüstet. Aber nachdem die Polis vorgeschlagen hat, dass wir die Reichtümer aus D6 teilen, stimmt er vielleicht sogar einem Frieden zu. Und wir müssen alles tun, damit dieses Abkommen unterzeichnet wird. Alles Was macht er denn für einen Unterschied? Er ist nur eine Marionette in Korbuts Händen. Und während er redet, kreisen Korbuts Streitkräfte sie ein. Sie unterzeichnen dieses Friedensabkommen mit ihrem Blut. Ja, haben Sie denn eine bessere Idee? Sie haben diesen Affen hierher gebracht. Was jetzt? Wir sind damit durch. Gehen wir zum Ratssaal. Mir nach. Bitte um Erlaubnis, Meldung machen zu dürfen, Herr Oberst. Abgelehnt. Dringende Meldung an den Kommandanten der Sicherheitskräfte bei D6. Höchste Alarmstufe. Weisen Sie Kornejew an, bitte. Ach, er weiß, was zu tun ist. Das. fünf Seiten Das ist nicht durch Daher habe ich bevor nicht. Wird wichtig sein. Ich fragte das Kind, wie es das geschafft hatte. Wie hat es das Inferno überlebt? Jetzt weiß ich es. Als die Raketen auf die Stadt der Schwarzen niedergingen, war er schlichtweg nicht dort. Die Schwarzen. Wir haben uns gefragt, wie es passieren konnten, dass fühlende Lebenwesen fast augenblicklich neu entstanden sind. Warum haben wir Millionen Jahre der Evolution gebraucht und die Schwarzen nur ein paar Jahre? Die Antwort war ganz einfach. Wir waren es. Wir Menschen, die sie zum Leben erweckt hatten. Sie entstanden unter uns. Sukhoi, mein Stiefvater, hatte recht gehabt. Sie waren der nächste Schritt der Evolution. Nach uns. Wir waren ihre Väter, sie waren unsere Kinder. Wir hatten so viele Waffen erschaffen, um uns selbst zu vernichten. Und eine dieser Waffen hatte sie geboren. Sie sind nicht wie wir. Was uns inbringt, macht sie stärker. Wir haben ihnen eine verwüstete, vergiftete Welt hinterlassen. Aber sie haben gelernt, darin zu leben. Sie machen das, indem sie die Strahlung aufnehmen. Nachdem sie geboren waren, betraten sie die Welt nicht sofort. Ferne Weile existieren sie nur in einem Traum, wuchsen auf und lernten von jenen, die vor ihnen da waren. Was wir zerstörten, war ihr Zuhause, aber die Stelle, an der ihre Kinder schliefen, war im Untergrund, in der Nähe des Botanischen Gartens, in der Nähe des Fernsehturms. Es waren die Bunker unter den Fernsehgebäuden, die mit d sechs verbunden waren. Doch als die Raketen fielen, stürzten die Eingangstunnels ins Eins ein. Die Schwarzen, die fast bereit waren, die Welt zu betreten, wurden drinnen eingesperrt. Stattdessen öffnete der Kleine seine Augen, geweckt von der Explosion und dem letzten Schrei seiner Mutter. Er wusste nichts von dem, was geschehen war. Er war auf nichts vorbereitet, wusste nichts von der Welt. Er suchte nach seinem Volk, konnte es aber nicht finden, weil die wenigen Überlebenden noch immer schliefen. Ihre Zeit zum Abwachen war gekommen und verstrichen. Und schon sehr bald könnte sie an Hunger sterben, ohne überhaupt jemals ihre Augen geöffnet zu haben. Ich weiß nicht, wie Kahn mille überzeugen konnte, aber er war der Inbegriff des Gleichmuts und griff nicht nach seiner Waffe, als er den Schwarzen erblickte. Und die folgenden Ereignisse schockierten mich noch mehr als die Pläne der Roten. Es waren Schwarze in D6. Kahn hatte die Hypothese aufgestellt, dass sie vor dem Krieg künstlich geschaffen worden waren. Als was erschaffen? Soldaten, die im Mund gegen Strahlung sind und keine Stimme zur Kommunikation brauchen? Könnte so sein. Aber dann hätte Gott vielleicht beschlossen, ihnen Seelen einzuhaufen. kula Genossen, es soll Frieden herrschen. Im Namen unserer Kinder, Sie sind ein Lügner. Kaum haben Sie den Verstand verloren. Ich weiß, was ich mache, glauben Sie mir. Nur dieses eine Mal, wer sind Sie? Wohin? schaffen Sie diesen Mann weg? Ranger, wegtreten. Artyom, kleiner, ihr seid dran. Weiß nicht, ob das eine gute Idee ist. Das ist die einzige Option. Moskwin. Sie müssen mich dabei unterstützen. Ansonsten könnten ein paar unbequeme Details auftauchen, die den Tod Ihres Bruders betreffen. Ich hatte ein Gespräch mit angehört zwischen Ihrem Bruder und seinem Berater über die Bedrohung, die Sie darstellen, und über Wege, Sie zu eliminieren. Was soll das? Bedrohung? Wir sind Brüder. Er glaubt, dass sie sich übergangen und betrogen fühlen. Er fürchtet, dass sie ihn stürzen werden. <lacht> er ist total verrückt. Total. Dem werde ich was erzählen. Worte allein werden seine Pläne für ein Attentat nicht abwenden. Nein, sie müssen zuerst zuschlagen. Hey, Bruder, ich bin ja so erfreut, dass wir uns endlich vertragen. Es war ein Streit um gar nichts. Lass uns einen trinken. Klar, Bruder. Mm -mm. Was? Du strafst mich mit Schweigen. Was guckst du mich aus diesen ehrlichen Augen so an? Es war deine Schuld. Wer wollte mich denn tot sehen? Corbut hat dich verraten. Und jetzt hat er mich an den Eiern. Alles nur wegen dir. Es tut mir leid, es tut mir so leid, Bruder. Für mich gibt es keine Vergebung, aber dennoch... Vor äh, äh, laut, äh, äh, ich verstehe, sie haben mir also etwas gegeben, genau wie ich meinem Bruder etwas gegeben habe. Ja, ich habe es getan, ich habe ihn vergiftet. Ich nicht, äh, ich bin ein Narr. Ich dachte, er wollte mich retten. Und er nahm einfach die Macht an sich, packte mich an der Kehle. Und er stürmt gerade die Sechs. Und da ist dieses Virus. Und wenn es in Corbuts Hände fällt, ah, das Ende. Aber mit, Sie sind der Anführer. Befehlen Sie es ihm. Rufen Sie die Truppen zurück. Halten Sie sie weg. Hier können wir nichts mehr machen. Beeilung. Zu schließen. Schneller! Was für... Zum Bahnsteig sind sie. Verdammt, ich werde D6 nicht aufgeben. Mir noch! Es wird schlecht für alle, wenn ihr verliert. Dann muss ich sie retten. Meine Familie. Alles gut, Archion. Er ist weg. Er hat getan, was er konnte. Und jetzt geht er, um sein Vater zu treffen. Ich kann ihn dafür nicht verurteilen. Die Überreste der Menschheit machen sich in ihrer letzten Schlacht gegenseitig kalt. Es ist nicht sein Krieg. Ich hoffe, er konnte uns vergeben. Mir vergeben. Für das, was wir seinen Brüdern und Schwestern angetan haben. Seiner Mutter und seinem Vater. Ja, das ganz schlechtes Timing, aber ich gehe jetzt essen. Ich habe mich nur ganz kurz umgeschaut, dass der andere alles rausgehauen hat, wo der Kleine überhaupt ist, aber ich habe ihn nicht gesehen. Vielleicht lag er am Boden, ich habe ihn wirklich nicht gesehen, aber naja. Und ich glaube, wenn ich richtig bin, sind wir in D6, im letzten Kapitel jetzt. Und deswegen würde ich sagen, ich gehe essen und wir machen nachher weiter.